Michael Bohmeyer wurde am 1. Oktober 1984 in Neuenhagen bei Berlin in der DDR geboren. Schon als kleiner Junge träumte er von gerechteren Wirtschaftskreisläufen. Die Schule funktionierte, war aber unerträglich ineffizient. Er brachte sich lieber selbst das Programmieren bei. Mit 19 zog er ins Kommunalparlament ein und merkte, dass parlamentarische Politik irgendwie wie Schule ist. Dann lieber gründen. website Sportartikelhandel oder ein Social Network für Träume. Viel scheiterte, nur sein Online-Schilderhandel beschäftigt mittlerweile 25 Menschen. Außer unser Michael, der stieg 2014 aus dem florierenden Schildergeschäft aus, um sein Unternehmertum mit den Kindheitsträumen zu verbinden und bekommt seitdem eine Gewinnbeteiligung. Also gründete er mein Grundeinkommen, damit auch andere das Gefühl der bedingungslosen Unterstützung ausprobieren können. Das Thema lässt den Bestsellerautor einfach nicht mehr los. Deswegen gibt es uns, das Pilotprojekt Grundeinkommen und die Verlosung, zu der er jetzt zu Gast ist.